Was will der Eimer hier? Hey, bleibst du stehen? Bieg dich wieder gar nicht, ich krieg ja keinen Stein mehr rauf. Oh, er rutscht, er rutscht, er rutscht, immer weiter und immer tiefer. Oh, weg da unten, geht aus dem Weg, er fällt um. Kommt oh, nicht, Ich hab's geahnt, was von allein kommt, geht auch von allein.